Normale ja, und. Fahren. Wir sind gar nicht fertig. Wir sind ja, mittendrin. Voll, voll fertig. Hello? die Community, wa? Genau. Für unsere Zuschauer. Oh nee. Nee, das kann ich hier nicht drinnen lassen. Das muss groß <lacht> nehmen. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von den Testoliros. Genau. Nee, no. Ja, was testen wir denn? Wir testen heute ein Spiel. Ich weiß nicht, ja. wie ich ausgesprochen wird. Bienen wuselt. Guck mal aus. Sollte man immer dabei haben, ne? Ein, nee, äh, ja, klar. ein Multitool. Ach so. Bienen Bienenbuselt, buzzelt, Du meinst ja, äh, Bohnen von Berrys Wasser in eigene Geschmacksgürteln oder so. Wie hieß denn das denn? Berry, Plotz, Blotz. <lacht> das ist nicht schwer. Sherry, plopper Ey, ich wüsste nicht. Schreibt mal eine Kommentare von Harry Potter. Und das ist jetzt ein Spiel, ja? Okay? Naja, Da was. Stinkige... Okay, also... Das ist übrigens schon die fünfte Edition. Also das scheint zu loben, das Spiel. So war ist drin hier schon mal. Und... hier so eine ganzen ollen Boden hier. Ich glaube, ihr könnt sehen. Der Clou ist dabei. Also, es gibt immer eine leckere und eine ekelhafte, eine eklige Variante. Die sehen dann aber gleich aus. Na, jetzt zum Beispiel zwei weiße. Hier, zwei weiße sind zum Beispiel einmal verdorbene Milch oder Kokosnuss. Also insgesamt gibt es, lass mal kurz überlegen, 20 verschiedene Geschmacksrichtungen hier drin: Dinkwanze, geröstete Marshmallow, schmutziges Spülwasser, Geburtstagskuchen. Faules Ei, Butterpopcorn, Stinktier-Spray, Lakritze, äh, bäh, ist ja beides ah. schlecht. Ja. Erbrochenes Pfirsich, Hundefutter, Schokoladenpudding, Nasenpope, saftige Birne, verdorbene Milch und Kokosnuss hatten wir schon. Stinkende Socken, Tutti Frutti, toter Fisch und Erdbeer-Banane-Smoothie. Also, wir, wir drehen jetzt einfach an dem Rad und dann ist derjenige, der gedreht hat, da mal so eine Bohne. Ah, der da mal rein Und wann habe ich gewonnen? Tja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, der am meisten irgendwie ekelhaftes Zeug ihr essen hat, der hat verloren. Ich glaube, da gibt es irgendwie so keine Gewinner. Ja, ja. Ich mache jetzt mal hier. Interessant ist, die schreiben hier noch, dass du mal versuchen sollst, dir nicht anmerken zu lassen, was er ist. Ach wenn das überhaupt möglich ist. So, ich habe jetzt hier, na ja, das hast du <lacht> denn. juicy Pier oder buga. Grün mit schwarzen, äh, naja mit schwarzen Zeugs drin. Das wird schwierig. Das wird richtig schwierig. Also saftige Birne oder Nasenpopel? Ich kann mal, der ist genau schlüsselkönig hier, das ne Ding. Ja, mach mal, ich muss hier den grün nehmen mit die Punkte. Das mal auf, wenn du mit deine Finger hast, dann Schmier, den, den, den weiß ich schon, wie es schmeckt. Haha, der Finger, ja. Oh, das stinkt schon so, ey. Das ist echt ekelhaft, ey. <lacht> das wäre ekelhaft. Boah. Nein, also, ey. Also riecht ja nicht so schlimm. Der einzelne vielleicht nicht, aber der Zeug, was da nur drin ist. Hier drin ich kann die Kinder drinnen lassen. Die muss sie groß nehmen. <lacht> oh. ist das ist ekelhaft. Also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt saftige Wunde war oder eine Ersenpopel. Was? Das willst du nicht? Ich rieche hier bloß <lacht> diesen Fuß hier stank. Das ist ekelhaft. Oh. Du bist dran. Rico hat sich schon wieder wie so ein Mädchen ich mache hier gleich nochmal ja. ja. hier. <lacht> mm. Das ist so ein echt abartiger, ekelhafter Stank. Hier nee, nochmal. Das hatte ich gerade. Das fehlt nicht. Genau, you was know, is ist das? Ach du Scheiße, das das entweder, schön, entweder äh, Butter Popcorn oder äh, faules faul Ei. Gett, gete, noch was ich gar nicht haben will. <lacht> <Scheiße>. <lacht> Ich will auch gar nicht dran riechen. Das, das sieht nicht aus, als ob du drei gegessen hast. Mhm. Also ein herrliches Herrentagsspiel. Können wir schon mal festhalten. Was ist <lacht> denn bitte, Alter? Entweder ein faules Ei oder Butterpopcorn. Alter, wenn das Butterpopcorn Butter ist dann. Boah, oh, das ist so ekelhaft. Mm. Ist, ich glaube, die haben die Packung oh. erwischt, wo nur der Mist drin ist. Oh, ey, das ist so ekelhaft. Alter, das ist dein Ditter. Sag also oh. mal, vor allem die Konsistenz. Ist das jetzt Kaugummi <lacht> ja. oder? Das ist schon eine Dollar. Das ist ein oh. bisschen hart. Oh, das ist so ekelhaft. Eigentlich ist das wie Kaugummi, aber das löst ihr dann halt um. Ja, ja also, das ist so ein bisschen so wie... wie Mauern. Oder hier diese, diese Mentos. Genau, genau wie Mentos. Genau, Mentos. Äh, ich hab, das hab dazwischen die Zähne. <lacht> Eben mal machen wir noch. Mm. Schokoladenpudding. Oder Hundefutter. Boah, oh, siehst oh, du? Ist Hast der ganz dunkle? Oder du der der oh. ist das braune? Ist das ekler? Also als wir die Verpackung aufgemacht haben, da kam man in den raus. Ich bin mir sicher, dass es schon der da ist. Ja. Boah. Die müsste ich mir erstmal in den Rest aus der Zähne puppeln, damit ich hier das andere essen kann. Boah, das ist so abartig, ey. Oh. <lacht> Ich möchte nur kurz darauf drehen, <lacht> <lacht> dass wir uns schon Insekten <lacht> in oh. gegessen haben und das war noch lange nicht so schlimm wie das. Das ist ja... Oh nee. Falls oh. jemand von Sex sieht, dann, ich möchte ja einen Aufkleber auf jeden Fall. Du musst doch ihn mal. Eben mal da. Ich will nicht. Welcher wusste ist ja eine Ich glaube, da ist ja eine Stüte drin. Ich glaube, das ist eine Verarsche. Ja. Oh, ist das... <lacht> Nein, das hatten wir ja schon. Noch nicht. Na ja nicht toll, nicht. ja toll. Stinktier oder Marshmallow. Oh ne. Zucker oder. Bisschen? Wie soll ein Stinktier schmecken? <lacht> ich will es nicht herausfinden. Verloren? Nee. Also, das müsste ja denn... Warte, wo hast du denn, bitte? Das stinkt hier. Äh? Ach, hier oben. Oh, ey, das stinkt so schon. Das ist so ekelhaft. Was ist da Marshmallow oder Stinkwanze? Steht Ach hier. nein, wem Stinkwanze? Stinkwanze ist ja fast so wie äh, hier oben. Ja, was ist denn? Das, das ist jetzt nicht hier. Das Bunte ist jetzt auch nicht. Da steht ja ein Arme drauf. So braun. Na ja, da steht ja kein genau. drauf. Mit Helle, wo der Name drauf steht Ja super. <lacht> <lacht> da, Das ist Hell mit braunen Punkten. Ich, ich, sie ich sehe das. Also die gibt nicht Stelle mit grünen Punkten über den Zweck, da gerade gesehen. Ja, hier gibt es aber. Das da Oh, es gibt so das helle mit den grünen Punkten und das helle mit den bunten Punkten. Du musst das helle mit den grünen Punkten nehmen. Hier gibt es zweimal hell bunte Punkte. Dann schmeißt bunt. du mal das raus. Das ist so abartig. Alter, das hier. Man, selbst wenn ich was anderes erwische, ist es trotzdem ekelhaft. Das ist so, hier, hier habe ich eins. Das ist es. Hell mit, mit braunen Punkten. Ich warte schon die ganze Zeit drüber. Ja. Für die Wissenschaft. <lacht> <Nee>. <lacht> Für ja die doch. Community, war Genau. Für unsere Zuschauer. Und wie schmeckt das? Schmeckt dir gut oder was? Dann haust die alle hinter da. Irgendwie beeinflussen sich die, die, die ja. nach. auf jeden Fall. Hast du mal trotzdem dann so ein Stück von dem ganzen anderen Zeug mit drin? Ja. Aber Marshmallow. Ja, hat oh, Gott sei Dank. Der röstet da übrigens. Mhm. Oh, so, das ist so ekelhaft. Oh. Ja. Aber es ist lustig, wenn du das ekelhaft findest und ich das nicht essen muss. Mm. Jetzt wirklich was für Leute, die schadenfroh sind. Ja, jetzt ehrlich, da, da esse ich lieber hier die Insekten. <lacht> also ohne ja, Scheiße, ey. Auf jeden Fall. Boah, es ist brutal. Die haben auch eine bessere Konsistenz als also das ist So abartig, vor allem klebt zwischen die Zähne das und. Irgendwo klebt das auf jeden Fall immer. Stell dir mal vor, ja, wenn du so einen Scheiß hast und dann klebt die Scheiße ewig <lacht> lang drin, ey, musst ja einen Maulgulli nächsten Morgen <lacht> haben. <ja. lacht> oh, ey. Link in der Beschreibung oder was? Link ist natürlich immer hier unten unter dem Video, wie ihr kennt, einfach aufklicken und schon landet da auf vermutlich Amazon und dann... Genau. Also wenn ihr Spaß haben wollt bei einer Feier oder denjenigen nicht leiden könnt, dann könnt ihr das schenken. Genau. Ihr w tut immer so, als ob ihr was essen und schmeißt einfach über die Schultern <lacht> <lacht> <Und dann lacht> Zum Beispiel. Genau. Haut rein. Na gut, stellt jetzt raus. Also Spaßfaktor ja, ansonsten minus äh, 5 von 5 von Geschmack ja. her, das ist ja ekelhaft, ey. Jetzt <lacht> also eine Sonne schmoren, das ist LG. Also Spaßfaktor. Yes. Ah, ja. Naja. Und ansonsten, ich schmack's technisch. Auch wenn es irgendwie dieses Marshmallow ist, oh, ey, heftig süß. Kannst es lustig. Ja, lustig war es, aber Konsistenz und so. Äh. Ja, wenn du jetzt selber essen musst, ist es halt blöd. Ist ja klar. <lacht> oh. So, Jensi hat wieder Arbeit mitgebracht, natürlich. Bis zum nächsten. Ach so. Ach so, ja, und übrigens äh, gibt es dann danach beim nächsten Video. Ach nee, dann müssen wir erstmal so drüber testen. Und dann gibt es das Bis demnächst.